Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in welchem ich über die Quartalsergebnisse und neuen Ankündigungen von Elphabet reden möchte. Im Zuge des krassen Hypes um OpenAIs ChatGPT hatte ich bereits ein Skript vorbereitet, um darüber zu sprechen, ob ChatGPT eine Bedrohung für alphabet Suchmaschinengeschäft darstellen könnte und ob Alphabet nicht selbst auch in der Lage ist, so etwas zu entwickeln. Nun ist das Skript allerdings obsolet geworden, denn das, was ich dort vermutet habe, ist jetzt bereits eingetroffen. Natürlich hat Alphabet mit seinem riesigen Datenschatz die perfekten Voraussetzungen, um eine richtig gute Sprach-KI zu entwickeln. Und äh, wie ich ja in dem Skript schon vermerkt hatte, ist dies natürlich auch hinter verschlossenen Türen schon getan worden und die sogenannte SprachKI Lambda wurde sogar intern bereits von Mitarbeitern genutzt, allerdings noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben, da dies potenziell negative Auswirkungen auf das Suchmaschinengeschäft haben könnte. Dieses Argument wurde offiziell nicht genannt von Alphabet, stattdessen wurde aber immer darauf verwiesen, dass die SprachKI noch nicht ausgereift genug sei. Wenn man sich allerdings anschaut, wie Alphabets Suchmaschinengeschäft funktioniert, ist ersteres Argument vermutlich der wesentlichere Grund, der Großteil der Einnahmen von Alphabet wird nämlich durch Google AdWords und Google AdSense erzielt. Mit Google AdWords kann Alphabet für Werbekunden zielgerichtete Anzeigen in der Suchmaschine schalten. Das funktioniert anhand von Keywords, die der Kunde festgelegt hat, sodass Google die Anzeige nur bei diesen oder thematisch passenden Suchanfragen schaltet. Klickt ein Nutzer auf eine von Google AdWords geschaltete Anzeige, verdient Alphabet Geld. Mithilfe von Google AdSense ermöglicht Alphabet Werbekunden zielgerichtete Werbung auf Webseiten, in denen innerhalb der Webseiten dafür vorgesehenen Werbeflächen zu schalten. Und durch einen speziellen Algorithmus berücksichtigt der Dienst bei der Auswahl der Werbung den Inhalt dieser jeweiligen Zielwebseite. Durch die Nutzung einer Sprach-KI wie ChatGPT könnte der Traffic auf der Suchmaschine Google sinken, während Nutzer beispielsweise für ein Thema wie Programmieren einfach ChatGPT nutzen, statt auf einer Informatik-Webseite nachzulesen, könnten die AdSense-Einnahmen heruntergehen, da weniger Traffic auf die Informatik-Webseite kommt und somit weniger Leute die dortige über AdSense abgewickelte Werbung sehen. Da nun aber ChatGPT so einen breiten Anklang findet und die Einnahmen im Werbe- und Suchmaschinengeschäft unter anderem im Vergleich zum Vorjahresquartal drastisch zurückgegangen sind, genauere Zahlen gibt dann äh, im Verlauf dieses Videos noch, möchte Alphabet nun seine eigene Sprach-KI Lambda für die Öffentlichkeit verfügbar machen. Aus meiner Sicht ist dies der richtige Schritt, denn so... Hätte Alphabet oder hat Alphabet dann die Möglichkeit, eine neue Einnahmequelle zu erschließen, indem Kunden zum Beispiel für die Nutzung einer API zu Lambda im Rahmen eines Pay-per-Use-Modells zahlen würden? Auch wenn infolge der stetigen Verbesserung von Sprach-KIs jetzt das Suchmaschinengeschäft keinesfalls ersetzt werden wird. Ähm, denn weiterhin werden ja Websites aufgerufen, könnte eine Monetarisierung ähm, der Sprach-KI-Lambda für Google einen potenziellen Rückgang des Suchmaschinengeschäfts ausgleichen und vielleicht sogar mehr als das. Kommen wir nun zu den Quartalsergebnissen, welche insgesamt enttäuschend ausfielen, allerdings auch positive Bestandteile aufwiesen. Beim Umsatz blieb Alphabet nur leicht hinter den Erwartungen zurück, mit insgesamt ca. 76 Milliarden Dollar statt erwarteten 76,5 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich daraus ein Umsatzwachstum von 1%, währungsbereinigt sogar 7%. Schaut man sich allerdings das Umsatzwachstum im vierten Quartal 2021 an, so muss man ja konstatieren, dass der Wachstum, das Umsatzwachstum schon stark eingebrochen ist, von währungsbereinigt 32% im vierten Quartal 2021 auf nun nur noch währungsbereinigt 7%. Während der Umsatz also in Q4 noch relativ okay ausfiel, ist beim Nettogewinn nicht viel zu beschönigen, so fiel der Jahresüberschuss von 20,6 Milliarden US-Dollar in Q4 2021 auf jetzt nur noch 13,6 Milliarden US-Dollar in Q4 2022, was einem Einbruch um über 30% entspricht. Der Gewinn pro Aktie sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 48 Cent. Zurückzuführen ist das verschlechterte Ergebnis vor allen Dingen auf den Rückgang der Werbeeinnahmen sowohl im Bereich Suchmaschine oder Suchmaschinengeschäft als auch auf YouTube. Positiv hervorzuheben aus dem Q4-Bericht ist die Entwicklung des bis heute noch unprofitablen Cloud-Geschäfts. Statt erwarteten 800 Millionen Dollar operativen Verlust in dieser Sparte betrug dieser lediglich 480 Millionen Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einer Halbierung entspricht. Hoffnung auf einen Anstieg der Profitabilität von Alphabet gibt ebenfalls die Ankündigung, dass man 12.000 Mitarbeiter entlassen wollen würde und die Kosten für Büroflächen reduzieren wollen würde. Beide Maßnahmen sind im ersten Quartal 2023 allerdings laut Alphabet zunächst mit Mehraufwänden in Höhe von bis zu 2,3 respektive 0,5 Milliarden US-Dollar verbunden. Positiv auf das Jahr 2023 könnte sich auch beim Ergebnis auswirken, dass Alphabet ihre Server-Netzwerk-Infrastruktur hinsichtlich der Lebensdauer untersucht hat und als Ergebnis herauskam, dass dessen Lebensspanne wohl länger als geplant sei und somit die Abschreibung im Jahr 2023 um ca. 3,4 Milliarden heruntergesetzt werden könnten. Das waren soweit die wichtigsten Neuigkeiten zu Alphabet. Für weitere Finanznews und Quartalsergebnisse würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, lasst ein Abo da und ciao.